Hi, mein Name ist Jan Kossig. Ich war lange Jahre Vorsitzender der Neustadtpiraten und habe letztes Jahr Platz für Anne gemacht und unterstütze sie nun als 2V. Ich sitze seit 2015 im Bezirksrat der Dresdner Neustadt und arbeite eng mit unserem Stadtrat MSW zusammen, dort auch als Mitarbeiter für IT in unserer Stadtratsfraktion. Neben diesen öffentlichen Mandaten betreue ich hier in Sachsen mit einem kleinen Team unseren offenen Big Blue Button Server und unter dem Label Piratensommer eine eigene Nextcloud-Wolke, einen Mail-Server und eine offene Etherpad-Instanz. Außerdem hosten wir neben den Seiten der Neustadt-Piraten, der Piraten Dresden, die Seiten verschiedener Initiativen wie Privacy is not a Crime. In Dresden erreichen wir seit mehreren Jahren deutschlandweit mit die besten Wahlergebnisse der Piratenpartei. In der Neustadt 2019 zur Kommunalwahl 4,6 Prozent. Und das in Dresden, in Sachsen. Wir scheinen also irgendetwas richtig zu machen. Unsere Ideen und Konzepte und unseren ehrlichen und offenen Umgang möchte ich gern mit in den Bundesvorstand bringen. Vor allem, weil es an der Zeit ist, den BUFO wieder diverser zu besetzen. Die letzten Jahre war er doch sehr homogen, sicher auch mit einem Grund, warum sich unsere Mitgliederzahlen halbiert haben. Ich kandidiere für das Generalsekretariat, weil ich dort meine IT-Skills am besten mit einbringen kann. So liegt mein Hauptaugenmerk vor allem auf der Wiederherstellung der Mitgliederverwaltung, der Nutzbarmachung der Bundes-IT für die Basis und die kommunalen MandatsträgerInnen, und die Prüfung, inwieweit wir eine föderierte IT, also ein dezentrales System, innerhalb der LVs, KVs und OVs aufbauen können, um die Abhängigkeit von Einzelpersonen zu minimieren. Oder besser gesagt, damit die einzelnen Verbände leichter und schneller auf ihre eigenen Daten zugreifen können. Neben meinen Piratentätigkeiten bin ich Kulturmanager beim Neustadt Art Kollektiv hier in Dresden und als Musiker unterwegs. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut auf meinen Webseiten vorbei und schreibt mir bei Mastodon, Instagram oder, wenn es denn sein muss, auch bei Twitter. Ich freue mich auf die Arbeit, gehen wir es an. Wir sehen uns auf dem Bundesparteitag.